Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nochmal um Marktkommunikation, nämlich um ganz genau zu sein, um die Datenformate, in, also die Edifact-Datenformate, Nachrichtentypen, die zum 1. Oktober 2022 in Kraft treten werden. Wir haben schon mal ein Video gemacht ähm, Anfang April mit den ersten Dokumenten, die da veröffentlicht worden sind. Und da wurde aber auch schon angekündigt in der damaligen Nummer 28 der m, Teilungen hier also vom 1.4., dass ähm, noch nicht alle fertig sind und die restlichen bis zum 29.4. noch veröffentlicht werden würden. Das ist dann auch passiert. Hier die Mitteilung Nummer 29 ist mittlerweile raus. Schauen wir mal, mal kurz rein, zu ne? also den Datenformaten zur Abwicklung der Marco, Teil 2. Und dann sehen wir hier eben vor allem Invoice, RemaTV, kommendes, Artikelnummern, das sind natürlich Inhalte von Rechnungen, Netznutzungsabrechnung vor allem. Und in dem Kontext hatten wir ja tatsächlich noch ein paar bevorstehende Anpassungen oder wird auch dieses Jahr noch ein bisschen was passieren, weil wir ja zum Beispiel die Preisblätter in Zukunft auch deutlich digitalisiert per e de facto hin und her schicken wollen. Und da gab es einfach noch diversen Klärungsbedarf in den weiteren Inhalten rund um eben diese ähm, Rechnungsbestandteile. Dazu äh, und dann natürlich vor allem noch äh, die EBD-Variante, also Entscheidungsbaumdiagramm und Codelisten Version 3.2 wird auch mega witzig sein, wenn wir da dann gleich reingehen. Es ist ziemlich viel. Gehen wir mal in die ersten Dokumente: ne? Invoice MIG, -E also Message Implementation Guide, ist was wie ein Implementierungshandbuch. Wenn man das ein bisschen runter scrollt, sieht man schon, die Änderungshistorie beginnt auf Seite 69 und wir haben 78 Seiten, also etwa 10 Seiten Änderungstabelle. Mega, da freuen wir uns doch drauf. Und wenn man das ein bisschen runter scrollt, sieht man erstmal so leichtere Inhalte wie, Moment, ich packe mich mal hier in die Ecke genau. Solche leichteren Inhalte wie, okay, hier ist einfach nur das Zeitformat angepasst worden, von hier ging es noch bis zum Tag, jetzt geht es hier natürlich ein bisschen weiter runter, Stunde, Minute und so weiter. Das vor allem wegen der Umstellung auf die utc zeit für die, sagen wir mal, Nachrichten, Dokumentszeiten, die werden in utc angegeben, während die inhaltlichen Zeitangaben, sowas wie das Lieferbeginn, weiterhin. Je nachdem in äh, mitteleuropäischer Zeit MEZ oder Sommerzeit MESZ angegeben werden. Mega, wir machen es uns wie immer übelst einfach in der Energiewirtschaft. So, ähm, dann kommen hier weitere inhaltliche Anpassungen. Also, wie immer noch ein bisschen UTC, UTC und so ein paar redaktionelle Themen oder so. Ähm ja, wie hier, da haben wir halt mal äh, die, die, die Trennungsdokumente nicht äh, hingehauen, die wurden dann äh, überholt, also muss es ein bisschen angepasst werden. Aber so inhaltlich sagen wir hier: In einer Abschlagsrechnung werden keine harten Zeitpunkte ergeben, sondern nur ein vorläufiger oder voraussichtlicher Abrechnungszeitraum. Das ist mit Aufnahme neuer Segmente nun als Erfolg. Das ne, hier so zu sehen: hm, Vorläufige. Das ist wichtig, damit klar ist, dass sowohl eine Abschlagsrechnung, deren Zeitraum nach dem Zeitraum endet, den eine Rechnung umfasst, in dem diese Abschlagsrechnung berücksichtigt wird, nicht falsch ist, als auch, dass eine Abschlagsrechnung, deren Zeitraum vor Zeitraum beginnt, den eine Rechnung umfasst, in dem diese Abschlagsrechnung berücksichtigt wird, nicht falsch ist. LOL! Wer soll das verstehen, wenn er sich so ein Dokument im Alltag anschaut? Niemand. Ich erkläre es euch aber ganz einfach gesagt. In der Netznutzungsabrechnungsprüfung hatten wir immer mal wieder Fälle, dass eine Netznutzungsrechnung, also Jahresrechnung, meinetwegen von Mai bis eben April ging. Und dann war es manchmal strittig, ob ein Abschlag, der im April, zum Beispiel Ende April, berechnet wurde, hiermit reingehört. Oder ob dann zum Beispiel der in die vorige oder danach kommende Rechnung eigentlich gehören würde. Und das war regelmäßig ein Problem, weil der Netzbetreiber hatte dann eine Ansicht, der hat es zum Beispiel mit reingerechnet, aber das System vom Versorger hat es eben nicht mit reingerechnet. Gerade wenn die eine Seite es vielleicht nochmal manuell macht und die andere automatisiert, gab es immer wieder Unterschiede. Und es wird hier im Großen und Ganzen festgelegt, dieser Abschlag gehört in eine bestimmte Rechnung, beziehungsweise in einen bestimmten Rechnungszeitraum. Und die Rechnung, die diesen berührt, muss ihn eben berücksichtigen und keine andere. Damit ist das eigentlich eindeutig ausformuliert in Zukunft. Mal gucken. Wir wünschen uns auch viele Digitalisierungssprünge und Einfachheitssprünge, Möglichkeiten zur Automatisierung und das könnte hier zum Beispiel auch kommen. Noch ganz viel mehr UTC-Zeitanpassungen und Redaktionelles, also da kann man ein bisschen drüber scrollen, also was wie Begrifflichkeiten angepasst, sep malo und RLM-Malo sind hier nicht richtig, das heißt jetzt Marktlokation mit einer Netzwertungs- und und dann sehen wir hier halt zum Beispiel Abrechnungsvariante Arbeitspreis-Grundpreis oder Abrechnungsvariante Arbeitspreis-Leistungspreis, also standard das Profil, und RLM. Hm. Also das ist am Ende inhaltlich identisch zu verstehen, aber einfach korrekter ausformuliert. Naja, ähm, jetzt kommen hier auch neue Rechnungstypen. Die Z45, eine Rechnung für Blindarbeit, ist jetzt als neuer Rechnungstyp eingeführt und die SOR ist eine Korrekturrechnung, könnte man sagen, mit der es also eine Jahresrechnung korrigiert werden kann, ohne dass sie storniert werden muss. Bestandteile einer Jahresrechnung werden korrigiert, ohne dass die Rechnung insgesamt storniert werden muss. Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Auch hier geht es weiter, ne? Rechnung für Sperren und wieder Wiederinbetriebnahme, Verzugskostenrechnung als neue Codes für Rechnungstypen. Relativ selbsterklärend, warum wir das wollen. Also hier klar, die ist eine Rechnung, mit der man blind arbeitet, die in manchen Konstellationen ja dem Verbrauch auch in Rechnung gestellt werden soll, bzw. dem Lieferanten des Verbrauchs in Rechnung gestellt werden soll. Das kann damit ist also gesondert gemacht werden als separate Rechnung, dann ist es nicht mehr Teil der klassischen Netznutzungsabrechnung. Korrekturgeschichten immer gut. Ähm, sperren und wieder in werden ja in Zukunft auch über Edifact abgewickelt. Deswegen hier auch ein Rechnungstyp dafür. Verzugskostenrechnung, ja gut, wegen auch den allgemeinen äh, Automatisierungsthemen wird es da bestimmt ein paar Ansätze geben, Verzugskosten in einer Rechnung zu tun. Ähm, genau, hier Sonderrechnung, und das sind also die hier. Themen, die dazu kommen, neu sind, deswegen ausgeprägt werden müssen. Ähm, Rechnung sonstige Leistung ist dann auch, je nachdem, was wir eben damit machen wollen, eine neue Geschichte. Das ist alles relativ spannend. Also hier kann man auch zeigen, was einfach nur der Hinweis, wie man dann auf Ursprungsrechnungen referenziert bei, bei Stornos und Co. Also da gibt es einfach viele Detailanpassungen, die die Prozesse ein bisschen greifbarer und einfacher umzusetzen machen. Um, hm, hm, hm, hm, hm. UTC-Zeit. Also wir sehen hier relativ viele redaktionelle Themen und dazwischen immer mal was wirklich Spannendes, Operatives. Und äh, genau das darf man eben nicht übersehen, wenn man durch solche Sachen hier durchscrollt. Jetzt sind wir schon an Seite 10 von dieser Änderungshistorie angekommen. Alles klar, äh, hier kommt immer noch UTC-Zeit. Also hier ist viel, was man eigentlich auch überspringen kann, wenn es darum geht. Nicht wundern, dass hier oben jetzt nochmal Invoice MEG in meiner ähm, task Tab-Zeile äh, äh, äh, Tab äh, steht, sondern das ist einfach noch falsch benannt. Das ist äh, das MEG vom Reme-TV. Falsch benannt worden, Bundesnetzagentur bitte noch korrigieren. Hier Reme-TV Nachrichtenbeschreibung, Änderungshistorie ab Seite 30, hat nur 35 Seiten, alles klar, ein bisschen... Schneller kann man da durchgehen, auch hier ein bisschen UTC-Zeit, alles klar, ein bisschen Euro, also viele Punkte, die man auch in der Invoice-Karte schon gesehen hat, redaktionelle Anpassungen und dann hier neue Codelisten, also gibt es im Großen und Ganzen auch im entscheidungsform dokument neue Inhalte, die dann hier also abgebildet sind, alles klar, dementsprechend hier Erneuerungen, wir haben dann Entscheidungsformendiagramme, die wir gleich noch sehen können. Code-Liste nicht vorhanden, also hier wurde eine zum Beispiel entfernt und durch ein anderes Entscheidungsprogramm ersetzt. Alles klar, braucht man sich nicht wundern. Code-Listen-EBD eingefügt, Codelisten, Code-Listen ergänzt. Also wir sehen ja schon, dass es relativ viel eher aus Richtung der EBDs kommt, was ja bei einer rema TV auch deutlich wichtiger ist. Der rema TV ist ja einerseits die Bestätigung als Zahlungs-Avi, also ein Anweisungsdokument. Und zum anderen eine negative RAM-ATV ist ja praktisch die Ablehnung einer Rechnung. Das heißt, da gab es vorher eine Prüfung. Und wenn es Prüfung gibt, gibt es Entscheidungsbondiagramme. Also ist hier sehr viel aus dem Kontext der EBDs. Dann gibt es ähm, neben diesen MEGs, also diesen Message Implementation Guides, Implementierungshandbüchern, auch noch die Anwendungshandbücher. In diesem Fall für beides Invoice und RAM-ATV in einem. Und wenn man das ein bisschen scrollt, sieht man Änderungshistorie ab Seite 81 und es hat 114 Seiten. Cool. 35 Seiten Änderungshistorie, da haben wir voll Bock drauf. Wenn man so ein bisschen durchkommt, auch hier UTC, auch hier so wegen Änderungen, äh, wegen diesen ähm, Abhängigkeitszeichen ähm, oder Logikzeichen gibt es hier und da Anpassungen, hier noch UTC, hier wieder die Logikzeichen, ähm, diverse Federkorrekturen, hier wieder die Operatoren <lacht> äh, und dann kommen hier eben diverse ähm, weitere Klarstellungen und Bedingungen, also Abhängigkeiten, die hier einfach nur reingenommen worden sind. Aufnahme der Formatbedingungen zur Klarstellung der Nutzung. Und das zieht sich hier schön durch. Also ganz viel Redaktionelles oder Logikanpassungen, die vorher eventuell auch schon einfach klar waren, aber noch nicht im Dokument ordentlich abgebildet waren. Also musste das gemacht werden. Hier gibt es auch nur eine Anpassung, also redaktioneller Natur. Also... Kann man auch einfach weitergehen? Scrollen, scrollen, scrollen. So, dann haben wir hier die Rechnung und sonstige Leistungen neu aufgeführt. Bisschen was in EBDs entfernt. Grundes EBD hinzugefügt. Darstellung entfernt. Also, naja, gar nicht mal so viel Neues. Hier war es das Kriegsentscheidende in der Invoice, äh, Invoice MEG, dass wir wirklich ein paar inhaltliche Geschichten rund um solche die Abschläge und die anderen neuen. Um, Rechnungsarten und Rechnungstypen gesehen haben. Das ist schon spannend. Dann kommen wir zur kommendes Das kommendes Anwendungshandbuch hat zum Glück nur 13 Seiten und dementsprechend auch nur 5 <lacht> <fünf> Seiten Änderungshistorie. <lacht> ähm, auch da ja, mal ein neues Kapitel Übersicht eingefügt, neues Kapitel Anwendungsfälle für sonstige Leistungen, neues Kapitel Übersicht, ähm, hier nochmal Formatanpassung, auch hier wieder UTC-Zeit. Ne? Äh, Codes und Beschreibung entfernt, Code Liste eingefügt, also sehr vieles, was wir gerade schon eigentlich kennengelernt haben. Ähm, Anpassung an Entscheidungsbaumdiagramme, äh, Ich sag also, die, die Codes auch erweitert wurden. So, dann hier noch ein verschiedene Geschichten rund ne? Aufgrund der fachlichen Anpassung der FTX-Ausprägung im Anwendungshandbuch. FTX ist ja das Freitextfeld, was wir. Beispielsweise ähm, bei sonstigen ähm, Ablehnungsgründen, wie ne, eine Nutzungsrechnung zum Beispiel angegeben haben und das FTX-Feld hat dann den Freitext beinhaltet, in dem man was reinschreiben konnte, wie zum Beispiel... Das ist jetzt halt so, ruf mich an, wenn du es anders siehst. So, und Dann hat der Sachwalter auf der anderen Seite halt angerufen. <lacht> hat man alles schon gesehen. Ja? Und dementsprechend ist hier die Ausprägung dieses FTX-Feldes ein bisschen erweitert worden. Hier, weil wir zum Beispiel auch weiter unten dann sehen können: hier Code A99, was ja die sonstige Ablehnung ist, ist jetzt hier teilweise also vorhanden und dementsprechend nutzbar. An anderer Stelle äh, ist für diesen Code kein Freitext mehr möglich, sondern nur noch eine Nachrichtenreferenz anzugeben, wo wir also dann nicht mehr reinschreiben, hey, ruf mich an, sondern wo wir dann reinschreiben können: ähm, Nachricht Nummer 12345 vom so und so vierten hat, ähm, die, ist die Begründung, warum wir jetzt dann eine Rechnungsablehnung wieder bitte bestätigt bekommen möchten ähm, und eben stattdessen die Rechnung also bezahlt werden soll. Wir beweisen das also mit der Referenz auf eine vorherige Nachricht, die ähm, hier praktisch für sich selbst sprechend ist. Ja, dafür gibt es sowas. Dann haben wir das Dokument Code Codelistete Artikelnummern, äh, Artikelnummern sind also die Posten einer Rechnung, die Rechnungsposten. Äh, hier war wir ab Seite 37, also auch sechs Seiten, Änderungshistorie, naja gut, hier ein paar redaktionelle Geschichten. Dann wegen der Anpassung muss hier ein bisschen was äh, geändert werden. Das ist die Anpassung um die Netznutzungszugangsbedingungen, wo ja unter anderem die äh, Marktregelanpassungen drin sind. Na, vermarktung zur der Nutzung. Hier haben wir diese Zähleinrichtungen und diese ähm, Artikelnummern rund um diese technischen Einrichtungen, die dann zukünftig Zukunft auch typischer werden. Im Smart Metering werden wir sehr viel mehr weitere Einrichtungen rund um den Stromzähler haben. Ähm, Prüfi, Anpassung, Fußnote gestrichen, weil hier ab dem 1.4.21, das müssen wir jetzt nicht mehr als Hinweis drin haben, das Datum ist vorbei. <lacht> ähm, Kapitel hinzugefügt, aktualisierter Inhalt, ähm, auslaufende ähm, äh, Artikelnummern. So, weil hier ne, zur Weiterentwicklung der Zugangsbedingungen, was ich gerade erwähnt habe, Marktregeln und Co. für die Artikelnummern neue Artikel-ID aufgenommen, sodass die aufgewählten Artikelnummer nur noch für Leistungszeiträume bis Ende 2022 anzuwenden sind. Dementsprechend ist hier also ausformuliert, welche Artikelnummern auslaufend sind. Mhm. Hier sind auch schon diverse nicht mehr vorhanden, weil sie sowieso nie mit einer festlegung wie einer marktregel vorhanden, äh, zusammengehörig waren sondern immer nur bilateral vereinbart worden sind dann kann man die sowieso bilateral benennen dann braucht man die jetzt hier nicht extra so weit vorgeben also ist das gestrichen auch hier auslaufende geschichten die aber auch schon 2016 ausgelaufen sind wer sich daran erinnert oder wer schon eine weile in der branche ist kann sich auch hier daran erinnern dass es die mal gab ähm, gruppenartikel die hm. Netznutzung für Marktvokation vorhanden, das ist auch ein, das ist eine kleine Anpassung, die haben wir, meine ich, in dem damaligen Video schon mal angedeutet. Werden wir aber vielleicht noch mal konkreter machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt solche Themen wie Netznutzungsabrechnung, Lieferantenwechsel, Stammdatenthemen einfach noch mal mit dem aktuellen Stand 2022, 2023 dann veröffentlichen werden. Ich glaube, das ist aktuell ganz hilfreich. Auch für weitere Ergänzungen und freiwillige Abrechnungs- und vorhanden. Auch nochmal als Ergänzung ähm, in dem Kapitel. Also hier gibt es einfach ein paar Anpassungen, Neuerungen auf die heutige Zeit und gerade in äh, Bezug auf die noch automatisiertere ähm, Preisplattübertragung, die wir nun dann zum Jahreswechsel haben werden. Und dann kommt das Dokument Entscheidungsbaum, diagramm und Codelisten. Das hat 550 Seiten. Mega Mega, da haben wir voll Spaß dran, hier mit Version 3.2 zu arbeiten. Also allein jetzt durch das Inhaltsverzeichnis zu scrollen, Seite 2. Und dann kriegt man auch schon langsam eine sehenscheidende vom Scrollen, wenn man hier dann auf Seite 19 angekommen ist. Mein Finger ist kaum noch nutzbar. Und dann sehen wir die Änderungshistorie, beginnen auf Seite 511. Wir haben also 40 Seiten Änderungshistorie. Habt ihr noch was anderes vor heute? Ne, also wir haben teilweise hier redaktionelle Anpassungen, die jetzt nicht so aufregend sind. Wir haben hier teilweise wirklich eine Umformulierungen, die zum Beispiel mit der Anpassung der GPKI und so weiter zusammenhängen. Ähm, Aktualisierung des Verweises, also auch nur so inhaltliche Detailanpassungen, redaktionelle Anpassungen, Präzisierungen. Ähm, hm, hm, hm. Und dann sowas wie Codeliste nicht vorhanden. Codeliste vorhanden heißt, hier gibt es einfach eine neue Codeliste. Und dann kann man sich die anschauen. Hinweis, in dieser Spalte, in der zweiten, ist ja die Kapitelbezeichnung. Also wissen wir, schon prüfen, war hier nicht vorhanden, jetzt ist es vorhanden. Nicht Zahlungsanwiese prüfen, war nicht vorhanden, ist jetzt vorhanden. Also immer hier mal gucken, interessiert mich das, alles klar, dann suche ich mir das über vor allem die Suchfunktion wieder raus. Nicht fanden, vorhanden und so weiter so. 28 Prüfschritte, jetzt hat es 30 Prüfschritte. Alles klar. Hier gibt es also inhaltliche Anpassungen. Arbeitet dann immer mit dieser Spalte hier vorne Ort. die erklärt euch, ob das für euch irgendwie relevant ist. Wenn ihr was mit Netznutzungsabrechnung zu tun habt, dann auf jeden Fall. Wenn ihr eher mit Lieferantenwechseln zu tun habt, dann wahrscheinlich nicht ganz so sehr. Ne? Damit könnt ihr arbeiten, aber vielleicht ist dann ein Entsperrauftrag für euch relevant, also ist das dann hier schon etwas interessanter. Ne? Mit dieser Art und Weise würde ich hier also arbeiten. Ja, und dann kann man so durchgehen, okay, irgendwas vorhanden, dann nicht mehr vorhanden, das wurde also gelöscht. Vor allem wurden hier einige EBDs gelöscht, weil der Mesternbetreiber... Der Marktlokation kann nicht prüfen, was der ursprüngliche Auslöser für die Bestellung des Netzbetreibers war. Äh, hier Thema Bestellung prüfen. Ähm, daher kann auch nicht die unterschiedlichen Entscheidungsbaumdiagramme bedienen. Also ist das gelöscht worden. Und es wird verwiesen auf, nutzt doch stattdessen dieses hier. Das trifft auch drauf zu. So. Na, naja, also das sind dann mehr so Sachen, die on the fly auffallen. Hier da eins mal einprüft, da ist das drei. also das. Wäre so der Weg, den ich euch empfehlen kann. Geht mal vorne auf die Spalte, schaut, ob das interessant ist und dann guckt, ob hier was geändert wurde. Und dann wisst ihr, was ab Oktober anders zu behandeln ist. Jetzt kann man hier noch so durchscrollen scrollen und sich denken, meine Güte, ist das toll, wie viel hier geändert wurde auf 40 Seiten Änderungshistorie. Ich kann das natürlich nicht auf YouTube so auseinandernehmen, das ist ja keine Chance, aber... Wir werden, wie wir schon mal in vorigen Videos angekündigt haben, auf unserer Webseite n1.de Tickets für Online-Seminare anbieten. Wenn ihr euch also mit der Marco im Detail auseinandersetzen wollt, wir werden ein paar von uns terminierte Veranstaltungen machen, wo ihr euch einfach ein Ticket, damit einen Zugang zu Teams zum Beispiel, kaufen könnt und zum anderen, wenn ihr sagt, meine Vier Abteilungen brauchen alle ein auf uns halbwegs zugeschnittenes Seminar rund um die Anpassung zur Markus 2022. Dann könnt ihr auch das bei uns einkaufen. Manchmal dauert eine Antwort von uns ein bisschen. Aktuell ist es echt noch so, dass wir sehr, sehr, sehr viel parallel machen müssen und ähm, wir nicht ganz hinterherkommen. Das ist erstmal so vertrieblich toll, dass es mehr Anfragen gibt, als man bedienen kann. Aber es tut mir manchmal so leid dass man vielleicht auch schon mal in eine Absprache kam und dann kommt die Realität. Oder dann wird es alles nach hinten geschoben. Das ist manchmal leider so. Ähm, wird in Zukunft vermutlich besser. Auch deswegen habe ich das neue Release unserer Webseite, unseres Portals gemacht, weil ich damit ein paar Sachen auch automatisieren kann und euch zum Beispiel einfach einen Termin auch einfach mal da Demnächst gibt es eine Kalenderfunktion, da gibt es einen Termin, der ist für eine Buchung frei, das kann dann auch in einem halben Jahr zum Beispiel sein, und ihr sagt, diesen Tag will ich von Energiewirtschaft einfach haben. An diesem Tag will ich, dass der Carsten Eckert uns zum Beispiel die Marco erklärt oder einfach irgendwas erklärt, eine Quellensteiger-Schulung macht. Naja, also sowas wird es dann geben, dass ihr praktisch ähm, einen Termin habt und einen Schulungskatalog und könnt was auswählen. Das bauen wir gerade noch, das wird, denke ich, aber im Mai auch noch online sein. Okay, soweit auch noch ein bisschen zum Werbeblog. Geht ruhig mal auf n Wir verlinken das immer unten zu unserem Lernportal. Da gibt es E-Books, äh, Videokurse und eben auch Online-Seminare. Okay, wir blocken dort auch demnächst wieder. Also wir werden noch ein paar textliche Erklärungen für verschiedene Themen dort reinpacken. Und dementsprechend äh, bleibt dran und bleibt uns gewogen. Habt ihr konkrete Fragen zu Marco, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Zum Thema Entscheidungsbaumdiagramme, geht ruhig mal auf äh, entscheidungsbaumdiagramm.de. Das ist die Seite von, genau, von Hochfrequenz, äh, eine mit uns sehr gut befreundete Unternehmensberatung. Die hat ja einen tollen Service gemacht. Einmal registrieren und dann kriegt ihr eine Flussdiagrammdarstellung äh, quasi also eine Diagrammdarstellung der Entscheidungsbaumdiagramme, was viel wert ist. Und äh, ansonsten...